So, gerade fertig geworden. Die nächste Produktion unserer superschönen 1-Liter-Bembel hier. Und die gehen auch direkt raus, so wie sie jetzt sind. Werden jetzt verpackt und gehen noch heute an unseren Kunden. Vielen Dank für die Bestellung und ja, wir wünschen viel Spaß. Mit diesem wunderschönen Bamble aus Bamble